dann stehen wir für Fragen bereit ohne wie Pressekonferenz. Vielen Dank. Ja, mir geht's gut. Ich bin glücklich. Falls Sie Sorge haben sollten, freue mich natürlich über die Wahl. Uh, allerdings ist es so, dass der, der Bundesvorstand bislang nur ein Fragment darstellt. Ich bin derjenige, der die Position des äh, ersten Vorsitzenden einnehmen wird. Ich glaube, pläfern ein paar Fragen. Und, um ja, dann übernehme ich direkt die Moderation an. Die erste Antwort. Herr zuletzt gab es die Debatte, ob die Piratenpartei koalitionsfähig sein sollte in Zukunft oder nicht. Wie weit haben wir sehen. gesehen? Das Problem angesichts der dass die Piratenpartei immer stärker wird in der die Parlamente und eine relevante Größe. Also für alle, die Frage ging in die Richtung, wie man die Piratenpartei koalitionsverantwortlicher vergeben möchte. Ich glaube, wir müssen erstmal ein step machen. Wir haben nicht erst einmal in acht Tagen hier eine wichtige Wahl in Schleswig-Holstein. Dann müssen wir auch schauen, dass wir dort in den Landtag einziehen. Und danach kommt die Wahl in Nordrhein-Westfalen, eine Woche später. Da müssen wir auch einziehen. Dann müssen wir uns engagieren, auch bei anderen Wahlen in die Parlamente einzuziehen. Und dann wird man gehen. Wird immer die in der Teilierung darüber entscheiden, in deren der, der, der Gebietskörperschaft auch die Wahl stattfindet. Insofern stellt sich im Augenblick nicht diese Frage. Ja, vielen Dank. Und ich danke Aber ich glaube, es ist nicht richtig, meinungslos zu sein. Es gibt ähm, überparteiliche, überpolitische Metathemen, die man auch kommentieren muss. Ähm, Meinungslosigkeit ähm, in der Position, in der wir uns befinden, ist eher ja, ähm, gefördert der Politikverdrossenheit. Also, wir müssen ja werben, Politik und politische Partizipation. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich nicht wichtig. Da könntest du sicher an die Presse-Infostaten verteilen, da das, das Ministerius Wendt. So, dann machen wir weiter. Ich hoffe, die Diskussion ist ein bisschen angenehmer. Das so ja, ähm, da finden wir das in Frage. Fragen wir es uns nicht. Solltest du dich hier aufgenommen? Genau, naja, da. Und da oben. Die Frage war, ob eine Kandidatur von einem Kandidaten annulliert worden ist äh, und der Bundesvorstand dieses getan hätte oder einen Schluss beschlossen hätte. Ähm, ich war an diesem Beschluss nicht beteiligt, deswegen gehe ich aus, äh, dass es keinen solchen Beschluss gegeben hat. Vielen Dank für die Frage. Weitere Fragen? Die Frage war, ob ich in Schleswig-Holstein bin. Also ich habe ja nächste Woche Urlaub und ich muss meinen Hund betreuen. Es kann durchaus sein, dass ich in Schleswig-Holstein einen Hund spazieren will. Ja, die Frage noch mal. Es gab ja heute einige deutliche Signale, äh, ihr, dass die Namen vermittelt werden, in der die nicht bereit privaten Parteien tatsächlich in den kommen können. Also äh, die Frage war, ob wir ähm, die von Ihnen angesprochenen Probleme rechtsradikaler Art dann, ähm, durch Bekenntnisse in äh, die Grip bekommen werden. Ich glaube, wir müssen, und das hat uns ja heute auch viel stärker mit den Teil wiederum ins Gespräch kommen. Äh, was ich mir äh, vorstellen könnte und was ich auch empfehlen würde für die Gesamtpartei, dass wir so eine Art gesprächsbasiertes Monitoring machen, dass wir so ein linken Gespräche führen, die auch ähm, diese Problemfelder aktiv thematisieren. Ich glaube, dass wir ähm, äh, diese die Sie geschildert habe, nur in den Griff bekommen, wenn man richtig spricht äh, und aktiv allen Aktivitäten begegnet. Und das geht letztlich über Gespräche, nicht über Gerichtsverfahren. Ich würde jetzt noch drei weitere Fragen aus der Runde zulassen oder Meldungen. Bitte. Und also ich äh, werde äh, versuchen, die äh, politische, die programmatische Entwicklung der Piratenpartei Deutschland äh, zu beschreiben. Äh, was wir denken und wir uns entwickeln wollen, ähm, äh, wie der Stand der Überlegung ist, damit sie äh, immer viel schreiben kann und weiterhin positiv bestimmt bestimmen ja, Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich selber äh, habe schon so also oh, halt. ja, ja, mal gesagt, 6,5 Prozent die letzten Tage die Erklärung, die der der, den der also ich war in den, in den Vorgängen ja nicht eingewunden und auch nicht in den in, in Beschluss, den die Versammlungsleitung hier gefunden hat. Ähm, als als jetzt Vorsitzender kann ich nur sagen, dass die Pressefreiheit ein also hohes Gut ist und dass man natürlich sehr sorgfältig damit umgehen sollte, ob man Kritik äußert. Kritisch-konstruktive Berichterstattung ist notwendig. Und, ähm, wir brauchen auch diesen korrigierenden Dialog Wir gehen mit Ihnen, den sehr gerne veröffentlicht. Äh, schön bewahrt. Ne? <lacht> Dann danke ich mich allgemein erst einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Stürmer wird in den nächsten 24 Stunden definitiv noch für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, bei technik Kalkulation würde ich Sie mit dem Fragen hinten an das Presse-Team <lacht> Herr <laughs> Präsident, <laughs> Klar machen zum Ende! Klar machen zum Ende! Ach, ach so.